Auch mit einem Legostein kann man würfeln. Und ihr sollt mit einer Tabellenkalkulation ausrechnen, wie groß die Wahrscheinlichkeit für die verschiedenen Würfelergebnisse ist. Wir legen dabei gemeinsam fest, die Oberseite hat das Ergebnis 4, gehört zur Augenzahl 4, die Unterseite gehört ganz offensichtlich zur Augenzahl 3 und das passt auch zur Systematik von diesen Würfeln. Die Vorderseite soll die Augenzahl 6 haben, die Rückseite dementsprechend die Augenzahl 1 und damit bleiben die Augenzahlen 2 und 5 für die beiden kleinen Schmalseiten. Das müsste man auch wirklich sich irgendwie markieren, so wie ich das hier gemacht habe, mit einem abwaschbaren Stift. Oder auf eine andere Art und Weise, damit man später vor allem eben die Seiten 6 und 1 unterscheiden kann und 2 und 5. Und dann wird gewürfelt. Und dann wird relativ häufig gewürfelt. Und die Ergebnisse, jetzt war es gerade eine 6, davor war es 2 mal die 3, werden in einer Tabelle festgehalten. Und Hilfe einer Tabellenkalkulation automatisch dann ausgewertet. Für die Auswertung mit Hilfe einer Tabellenkalkulation verwende ich hier zum Beispiel LibreOffice. Das geht aber mit allen Tabellenkalkulationen genauso. Diese Schritte hier beherrschen alle. Wir brauchen eine erste Spalte für die Anzahl der Würfe, die hiermit gerade durchgeführt werden. Und wir brauchen dahinter Spalten für die verschiedenen Ergebnisse, die bei den Würfen auftauchen, beziehungsweise für die Häufigkeit von dem Ergebnis 1, also dass die Augenzahl 1 oben lag, 2. Und so müssen wir alle sechs Möglichkeiten, wie der Würfel zu liegen kommen kann, durchgehen. Für die ersten fünf Würfe, wir können das hier vorne immer, immer in Fünfer-Schritten machen, könnten wir beim Ergebnis 1 vielleicht, vielleicht taucht das überhaupt nicht auf. Wir hatten vorhin gesehen, dass wir das Ergebnis 6 einmal gehabt hatten. Wir hatten das Ergebnis 3 hatten wir zweimal gehabt, wenn ich mich richtig erinnere. Vielleicht kam das Ergebnis 4 auch. Äh, vielleicht kam das sogar auch einmal vor. Jetzt haben wir schon 1, 2, 3, 4. Wenn es 5 Würfe waren, kam vielleicht das Ergebnis 2 auch noch einmal vor. Und das Ergebnis 5 taucht dann gar nicht auf. Wir haben hier also die absoluten Häufigkeiten. So, die nächsten 5 Würfe. Kommen in die nächste Zeile. Für die Auswertung machen wir es im Moment so, dass wir hier vorne in der Spalte A bei den Würfen hochzählen und sagen nochmal fünf Würfe dazu, dann sind wir insgesamt bei zehn Würfen. Und aus Gründen der Auswertung und das, was ihr machen sollt später, machen wir das hier bei den absoluten Häufigkeiten, aber bitte nicht. Das ist meine Anforderung an euch. Das heißt, in, dieser, in diesen Zellen B3, C3 und so weiter bis G3 ergibt sich wieder insgesamt fünf verschiedene Ergebnisse, die da auftauchen. Ich würfel gerade mal, ich habe hier einmal die 3, kommt ja häufig vor, nochmal die 6, auch häufig vor, nochmal die 6, nochmal die 3, ups, Und letzter Wurf, nochmal die 6. Okay, dann halt sowas. Die anderen kamen nicht vor. Man muss doch nicht unbedingt Nullen reinschreiben, aber ich selbst mache das ganz gern. Und dann kämen die nächsten 5 Würfe dran. Damit sind wir insgesamt bei 15 Würfen. Und hier hinten verteilt kämen wieder die nächsten Ergebnisse die man so haben kann. Ah, ich habe mal die 1 gehabt, die 4 ist jetzt auch mit im Spiel, die 3, nochmal die 4 und nochmal die 3. Der Rest kam nicht vor. Auf die Art und Weise sollen relativ viele Würfe durchgeführt werden, vielleicht so, sagen wir mal, mindestens 75. Hier vorne, dieses Muster, das kann man automatisch ausfüllen lassen. Dazu markiert man diese drei Zeilen, also zum Beispiel mit der Maus, Maustaste gedrückt halten und anschließend hier in der Ecke unten anfassen, dass da so ein Plus-Symbol draus wird und nach unten ziehen, bis wir bis zu 75 kommen. Hier kann ich das natürlich nicht automatisch machen, denn ihr sollt ja nun mal werfen. So, und jetzt kommt die Auswertung, und zwar sollen hier hinten die relativen Häufigkeiten auftauchen. Für die 1, die relative Häufigkeit, Häufigkeit für die 2 und so weiter. Und das sollt ihr dann bitte mit Formeln durchführen, so dass diese relativen Häufigkeiten von Excel später automatisch berechnet werden. Was mache ich denn heute hier? Das ist die Häufigkeit für die 6. Eine mögliche Formel könnte zum Beispiel sein, dass ich für, vielleicht einsichtiger an, no, machen wir es hier, relative Häufigkeit für das Ergebnis 1, ist ja ganz offensichtlich 0, weil wir keine Würfe hatten, aber wie wird das ausgerechnet? Ich schaue, welche Zahl sich in dieser Zelle B2 befindet und teile das durch die Anzahl der Würfe, die insgesamt durchgeführt wurden. Das heißt, ich lasse Excel rechnen, muss zuerst ein Gleichheitszeichen eingetragen werden und dann bitte die Zahl, die hier steht, durch die Zahl, die hier steht. So, macht er. Jetzt, weil ich ja so gemein war, dass ich sagte, hier soll nicht sofort addiert werden, müssen wir diese Addition hier bei diesen Formeln mitmachen. Und zwar kann man das mit... Kann man es mit dem Pluszeichen natürlich machen, Klammern nicht vergessen, aber sinnvoller ist es, den Befehl Summe zu verwenden und ihm zu sagen, bitte summiere doch alles, was in diesen Feldern hier stand. Und wenn ich die zwei Felder mit der Maus so aufgezogen habe, dann schreibt er das hier als B2 Doppelpunkt B3, soll heißen, die Zellen B2 bis B3. Klammer zu, durch die Anzahl, die wir insgesamt jetzt hier haben. Könnte man natürlich auch mit einer Summe machen, dann hätte man, wäre die Tabelle ein bisschen einheitlicher, ist egal. Und hier wäre es natürlich gleich Summe, na, ihr könnt es, wenn ihr wollt, selbst erstmal eingeben, all dieses hier. Na, das wird so nicht funktionieren. Ich habe die Klammern vergessen. Nach Summe muss eine Klammer aufkommen erstmal. Ja, so sähe das Ganze aus. Und damit man auch hier später diese diesen Trick verwenden kann, dass man das nicht jedes Mal eintippen muss, sondern dass man das hier runterziehen kann, müssen wir noch eine kleine Besonderheit mitmachen. Wenn ich es nämlich so einfach runterziehe, dann macht er hier zum Beispiel was völlig Falsches. Jetzt rechnet er anscheinend b5 durch a5, er nimmt nur dieses Feld und teilt es durch die Anzahl der Würfe. Dass er durch a5 teilt, das ist okay. Aber dass er nur vorne das Feld b5 nimmt und nicht die ganze Summe von hier oben, das gefällt mir nicht so gut. Eins drunter wird das Ganze ja, nur geringfügig besser. Er teilt wieder durch a6, das ist okay. Er nimmt hier vorne die Summe, er fängt nicht oben bei b2 an, er fängt erst bei b5 an. Und geht dann bis B6. Noch eins drunter. Ähnliches Problem. Er fängt nicht bei B2 an. Wenn er immer bei B2 anfangen soll und sich diese B2 nie verändert, dann braucht man dort einen absoluten Zellbezug. Dann muss man diese 2, die sich nie verändern soll, ah, zunächst einmal könnten wir das bitte als Summe schreiben hier, da kommt schon mal der erste Fehler her. Summe von B2 bis B2. Können wir doch sagen. Ja, funktioniert auch. Richtiges Ergebnis. So, und damit diese erste B2 sich nicht verändert und immer eine B2 bleibt, wird dort ein Dollarzeichen vorgeschrieben. Vor die 2 die eine 2, die sich nie verändern soll, wird so ein Schutzzeichen, ein Dollarzeichen davor geschrieben. So, wir können es hier auch nochmal mit davor schreiben. Wo ist das Dollarzeichen? Da, über der 4. Wir machen es hier auch nochmal und schauen mal, dass sich dadurch auch nichts verändert im Ergebnis. 0,0 Periode 6 war das Ergebnis vorher. Und mit dem Dollarzeichen 0,0, Periode 6 ist es anschließend. Wenn wir das immer so gemacht haben und das jetzt runterziehen, dann kann man erkennen, die anderen Zahlen ändern sich. B5, A5, aber vorne, das mit dem Dollarzeichen bleibt immer so, wie es ist. Die anderen Zahlen ändern sich. B6, A6, aber vorne ist mit dem Dollarzeichen, bleibt so wie es ist. Ich fasse nochmal zusammen, was sollt ihr machen? Ihr sollt würfeln, und zwar relativ häufig, bis zu 75 Mal bitte. Und wenn ihr noch häufiger das machen wollt, dann gerne sogar auch noch häufiger. Ihr sollt die absoluten Häufigkeiten in eine Tabelle mit eintragen bei einer Tabellenkalkulation. Und zwar immer so in Zeilen mit jeweils 5 zu 5 Würfen. Und anschließend, wenn ihr das komplett gemacht habt, dann solltet ihr die relativen Häufigkeiten berechnen. Und zwar nicht mit dem Taschenrechner selbst, sondern so, dass das bei Excel bitte berechnet wird, mit Formeln, die wir hier noch einmal sehen können, sie fangen mit einem Gleich an, sie enthalten das Wort Summe, sie enthalten irgendwo auch ein Dollarzeichen und welche anderen Zeichen und Spalten und Zeilen und so weiter ihr dort reinschreibt, das sollt ihr bitte selbst überlegen.